Gottesdienst zu feiern, auch trotz wir, der Einschränkungen, die wir haben und die wir erwarten, dass wir dennoch die Möglichkeit haben, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Ich denke, das ist ein, ein sehr großes Privileg, wofür wir auch sehr dankbar sein sollen und sein dürfen. Und so möchte ich euch einladen, dass wir unseren Gottesdienst eröffnen mit Gebet und bitte euch nach Möglichkeit dazu aufzustehen. Jesus Christus, ich danke dir, Vater, für diesen Sonntagmorgen, den du uns schenkst, Herr. Danke, Herr, dass du uns das Leben gibst. Und wir wissen, Herr, aus deinem Wort, dass du einen Sinn hast mit jedem Leben, welches du verlängerst. Danke dir, Herr, dass du jeden Gläubigen in dein Ebenbild umgestalten möchtest, dass wir in der Heiligung Tag für Tag auch voranschreiten dürfen. Und danke, Herr, dass wir auch heute wieder dein Wort studieren möchten, um gemeinsam auch zu erkennen, was du Gutes für uns möchtest, Herr, und aus deinem Wort zu lernen und dadurch immer ähnlicher dir zu werden. Danke dir, Herr, aber auch, dass es immer noch möglich ist, Herr, zu dir zu kommen, für alle Menschen, die versuchen, irgendwie durchs Leben zu schreiten ohne dich. Und ich bitte dich, Herr, um auch diese Menschen, dass du sie zu dir führst, Herr, dass du ähm, uns als deine Kinder gebrauchst, aber auch die Situation, auch die Situation, die sich immer mehr zuspitzt mit der Pandemie, nutzt, damit Menschen zum Nachdenken kommen, wenn sie vielleicht mehr Zeit haben, in dein Wort blicken, Herr, damit auch dadurch dein Evangelium mächtig wirken kann in den Leben der Ungläubigen. Ich danke dir, Herr, für dein Wort. Danke dir, Herr, dass wir daran uns auch jetzt umso mehr festhalten dürfen. Bitte hilf uns, das nicht nur zu kennen, sondern auch vor allem danach zu leben. Im Namen des Christus bitte ich. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz und öffnet eure Bibel in der Apostelgeschichte. Wir befinden uns in Kapitel 16 und als kleinen Rückblick zu den letzten Versen des 15. Kapitels. Dort ging es um die Trennung von Paulus und Barnabas und um den Aufbruch von Paulus zur zweiten Missionsreise. Und in den letzten Versen des 15. Kapitels lesen wir eben, dass Paulus nicht nur ein Verkündiger des Wortes Gottes war, sondern er erkannte auch darüber hinaus seine Verantwortung, sich um die geistliche Weiterentwicklung der neuen Gläubigen zu kümmern, die nämlich seit dieser ersten Missionsreise neu zum Glauben gekommen sind wo Gemeinden gegründet wurden und so plante Paulus eben seine zweite Missionsreise auf derselben Route wie die erste, um dort diesen geistlichen Wachstum auch ja, einfach zu überwachen, aber auch anzuleiten. Aber es entstand eine Auseinandersetzung zwischen Barnabas, der den Markus mitnehmen wollte und Paulus, der eben den Markus nicht mitnehmen wollte, weil dieser sie zuvor in Pamphylien verlassen hatte. Und so entstand eine Auseinandersetzung, wo sich die beiden eben nicht in Frieden trennten, aufgrund ihrer Uneinigkeit. Er Später haben sich wieder versöhnt und so bricht Paulus auf und nimmt Silas zu sich. Und die möchten wir heute ansetzen und gemeinsam lesen, Kapitel 13, die Verse 1 bis 5. Er kam aber nach Derbe und Lystra und siehe, dort war ein Jünger namens Timotheus, der Sohn eines gläubigen, jüdischen, einer gläubigen jüdischen Frau, aber eines griechischen Vaters. Der hatte ein gutes Zeugnis von den Brüdern in Lystra und Ikonium. Diesen wollte Paulus mit sich ziehen lassen und er nahm ihn und ließ ihn beschneiden, um der Juden willen, die in jener Gegend waren denn sie wussten alle, dass sein Vater ein Grieche war. Als sie aber die Städte durchzogen, übergaben sie ihnen zur Befolgung die von den Aposteln und den Ältesten in Jerusalem gefassten Beschlüsse. So wurden nun die Gemeinden im Glauben gestärkt und nahmen an Zahl täglich zu. So wie Paulus es geplant hatte, besuchte er die Gemeinden, die er wahrscheinlich zuvor gegründet hatte, und auch hier kam sicherlich die Frage auf nach der Beschneidung, welche zuvor durch die Apostel und die Ältesten in Jerusalem geklärt wurden, nämlich unter anderem, dass gläubig gewordene Heiden sich nicht beschneiden lassen müssen. Nun aber lesen wir hier von Timotheus, der sowohl Jude als auch Heide war, welchen Paulus beschneiden ließ um der Juden willen, in Vers 3, wie wir lesen. Dabei ging es nicht darum, dass sich Paulus den Entschlüssen in Jerusalem, die dort in Jerusalem getroffen wurden, widersetzt, sondern er wollte erreichen, dass Timotheus bei den Juden akzeptiert würde und sie damit uneingeschränkt zu den Synagogen eingehen konnten, wo sie eben das Wort verkündigten. Würde Timotheus sich nicht beschneiden lassen, hätten die Juden wahrscheinlich ihn nicht angenommen, weil sie vermutet hätten, dass er sich entscheidet, als Heide zu leben. Es war also nicht ein Akt des Gesetzes, was wir hier lesen, dass sich Timotheus beschneiden ließ, sondern eine freie Entscheidung, damit er umso besser der Gemeinde Gottes, speziell auch den Juden, dienen konnte. Was können wir für uns daraus heute mitnehmen? Nun, in der Regel ist der Mensch danach bestrebt, das zu tun, was ihn selbst nützt. Auch wir Christen sind da oft nicht ausgeschlossen. Aber wenn es um die Aufgabe Gottes geht, dürfen wir von Paulus und von Timotheus lernen, einige unserer Freiheiten und Möglichkeiten aufzugeben, um Entscheidungen zu treffen, die weniger uns nutzen, sondern vielmehr andere Menschen dadurch im Glauben erbaut werden können. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam zum Gebet aufstehen, um zu danken, auch für diese Worte, die uns der Herr hinterlassen hat und auch für diese Vorbilder, die wir an Paulus und Timotheus sehen, für das Dienen an den Gemeinden. Lass uns gemeinsam danken. Jesus Christus, ich möchte dir danken, Herr, für die Verse für die Worte, die wir in deinem Wort lesen dürfen. Danke, Herr, dass wir sehen dürfen, Herr, wie hingegeben auch Paulus und Timotheus hier an dieser Stelle auch handeln, wo sie nicht auf Beschlüsse hoffen, pochen, dass, sie nicht, dass er nicht beschneiden, beschnitten werden muss, sondern dass er es tut, um eben einen besseren Zugang zu den Juden dort zu bekommen, um eben dein Wort dort besser und weiter verbreiten zu können. Und ich danke dir, Herr, dass auch wir Möglichkeiten haben, wo wir unsere Freiheiten zurückschrauben können, wo wir Dinge nicht tun müssen, aber die wir tun dürfen, um beizutragen, Herr, dass deine Gemeinde erbaut werden kann, dass andere Menschen zu dir kommen können. Hilf uns, Herr, hier weise Entscheidungen zu treffen, wo wir zurücktreten dürfen, um dir umso mehr dienen zu können. Namen des Christ bitte ich. Amen. Nun dürfen wir zusammen gemeinsam unseren Herrn mit Lobliedern ehren. So, Maske ab! Ich freue mich wirklich mal wieder hier zu sein und das sage ich nicht aus Höflichkeit, sondern weil ich mich wirklich riesig freue. Ich habe die Woche jetzt heute das fünfte Mal euren lieben Pastor Alex gesehen und dreimal davon habe ich ihn in Wolin Be gesehen, bei uns im Freizeitheim. Wir hatten Baueinsätze, wir sind also mächtig im Druck, die Heizungsanlage endlich wieder in Betrieb zu nehmen, weil es ist ja eine ganze Menge passiert im Bauen und ich freue mich wirklich deswegen so hier zu sein, weil ich fühle mich euch, Lichtenbergern, wirklich gerade durch dieses Projekt in Wolin unglaublich verbunden, weil ich einfach sehe, was für eine große und tragende Säule ihr geworden seid für dieses Freizeitheim und für das, was dort schon passiert ist, aber auch in Zukunft passieren soll noch. Und was die Zukunft angeht, es gibt jetzt schon Einladungskarten für die Camps im nächsten Jahr. Ja, da stehen die Daten hinten drauf, ihr könnt das reservieren, also nicht, dass irgendeiner sagt, er wäre nicht informiert gewesen. Also, die Karten sind jetzt da und ich denke, die sind auch bei euch schon in der Gemeinde angekommen, in der Zwischenzeit. Ja, also, wie gesagt, ich bin voller Freude mit Julia heute Morgen auf die Autobahn gefahren, um hierher zu kommen. Und danke natürlich für die Einladung und ich bringe natürlich Grüße aus Hellersdorf auch mit, gar keine Frage. Ähm, beim letzten Mal, als ich hier war, haben wir uns einen Text aus Jakobus angefangen anzusehen. Jakobus 2, da geht es um das Ansehen der Person und an dem Punkt will ich auch weitermachen, noch ein bisschen tiefer reingehen in diese Bibelstelle, die wir beim letzten Mal angefangen haben, und ich möchte einfach mit euch gerne Jakobus 2 Vers 1 bis 7 lesen, Brief des Jakobus Vers 2, äh Kapitel 2 Vers 1 bis 7. Und die Frage, die ich praktisch als Thema mitgebracht habe, die ich euch stellen will, ist die Frage: Was beeindruckt dich, wenn es ums Ansehen der Person geht? Ist das eine wichtige Frage? Was beeindruckt dich? Was beeindruckt uns? Und ich möchte lesen den Text aus Jakobus, den heutigen Predigtext. Wir lesen die Verse 1 bis 7 aus Kapitel 2. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eure Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsauberer Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Zu dem Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden? und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken? Und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Ich bete, Herr, heilige uns in Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Amen. Wie gesagt, eine Frage will ich über diesen Text stellen, was beeindruckt dich, dich persönlich? Und dazu habe ich euch vier Punkte mitgebracht zu diesem Text. Erstmal Erstens das göttliche Prinzip, hier machen wir nochmal eine kurze Wiederholung von dem, was Vers 1 lehrt, was wir uns bei der letzten Predigt angesehen haben, zur Erinnerung so quasi. Der zweite Punkt ist dann das Beispiel aus dem Alltag, Verse 2 und 4, die uns, das uns Jakobus hier bringt. Der dritte Punkt ist, das tut Gott. Wir sind gut beraten, in der Schrift immer das zu beobachten, wo Gott und wie Gott wirkt. Und davon redet Jakobus in Vers 5. Und dann kommt viertens, das tun wir, eine göttliche Zurechtweisung. Und da werden wir sehen, dass das, was Gott tut und das, was wir tun, sehr oft nicht parallel verläuft, sondern dass da sehr oft eine sehr große Kluft ist. Und die spricht Jakobus ganz klar und deutlich an. Also erstens das göttliche Prinzip. Wir haben uns in der letzten Predigt diesen roten Faden des göttlichen Prinzips in der Heiligen Schrift angesehen. Schon lange, bevor Jakobus diesen Brief schrieb, schon lange, bevor Mose das Gesetz gab, ja, schon lange war diese Tatsache bekannt, dass es bei Gott kein Ansehen der Person gibt. Gott wird uns sogar strafen, wenn wir im Geheimen, also im Verborgenen, die Person ansehen. Das lesen wir in Hiob 13,10. Warum tut er das? Weil wir Menschen alle das Werk seiner Hände sind. Ja, Hiob 34,19 hatten wir uns angesehen. Würde Gott sein Geist und Odem wieder zurücknehmen, so würde alles Fleisch miteinander vergehen. Wir alle würden sofort wieder zu Staub zerfallen. Dieser Fakt, dieser Punkt, der macht uns alle gleich vor ihm. Deswegen haben wir auch nicht das Recht, den anderen schief anzugucken, nur weil er nicht so ist, wie wir es gerne hätten. Ja? Jeder, jeder Mensch, absolut jeder Mensch ist geschaffen in Gottes Ebenbildlichkeit und auch wenn diese Ebenbildlichkeit durch Sünde verschüttet oder vielleicht sogar zerstört ist, haben wir nicht das Recht, über den anderen, über unseren Nächsten, die Nase zu rümpfen. Wir sollen eben nicht die Person ansehen. Es ist interessant, dass dieses griechische Wort für Person, hier in Vers 1, im alten griechischen Theater für eine Maske benutzt wurde. Eine Maske, die der Schauspieler trug. Ja, es ist damals so gewesen, dass die Schauspieler nicht so wie es heute ist, so individuelle Personen spielen, die sie ganz persönlich und individuell gestalten. Nein, früher hatte man eine Maske auf und mit dieser Maske stellte man dann einen Typ da, einen, einen besonderen, äh, speziellen Typ. Die Maske wurde identifiziert mit der Rolle. Und mit anderen Worten, wenn wir das betrachten, diese Übersetzung, wenn du die Person ansiehst, dann wirst du wie ein Regisseur. Du beteiligst dich als Regisseur in diesem Welttheater und du weist Menschen quasi ihre Rolle zu. Oh, der ist bedeutend, der ist reich, den möchte ich gerne neben mir sitzen haben. Ja? Oh, der andere, der ist arm, der ist schäbig angezogen, der stinkt vielleicht sogar, der soll weit wegbleiben von mir. Ja, oh, der ist schwarz. Uh. Oh, der ist Russe. Oh. Oder er ist Deutscher. Uh. Wenn wir so denken, dann teilen wir unseren nächsten Rollen zu und machen uns selber zum Regisseur. Das soll nicht so sein. Wir wollen an Gott glauben und nicht an Rollen und Masken nach weltlichen Kategorien. Und deswegen sollen wir eben auch nicht unseren Glauben an den Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, mit solchem Rollendenken verbinden. Wenn wir die Person ansehen, dann verbinden wir uns und unseren Glauben mit den Grundsätzen der Welt. Wir klammern uns dann an Sichtweisen, an Denkweisen und an Vorurteile und Kategorien der Welt. Und die sind dann ganz sicher nicht von Gottesfurcht geprägt. Wenn wir das tun dann verbinden wir uns und unseren Glauben mit Menschengefälligkeit. Ich hatte das beim letzten Mal schon gesagt, ja Menge übersetzt das in seiner, seiner Übersetzung, habt den Glauben nicht so, dass, dass Menschengefälligkeit damit verbunden ist. Und Menschengefälligkeit war unserem Herrn und Erlöser Jesus Christus, dem Herrn der Herrlichkeit, völlig fremd. Sein Leben war von Gottesfurcht bestimmt. Er tat immer nur den Willen, seines himmlischen Vaters und gerade wegen seiner Treue, wegen seiner Kompromisslosigkeit musste er viel leiden. Aber den Glauben, den Glauben verband er nie mit Ansehen der Person. Er bevorzugte oder benachteiligte nie irgendjemand willkürlich aufgrund von oberflächlichen und äußeren Merkmalen. Und deswegen musste wegen ihm der Glaube nie leiden. Aber wie ist das bei uns? Leidet wegen uns der Glaube? Eine wichtige Frage, um uns selbst zu prüfen, ob wir die Person ansehen und ob wir uns von, in unserem Leben von Menschengefälligkeit leiten lassen, ist eben diese Frage, wovon lassen wir uns beeindrucken? Und wie gesagt, das ist unsere Themenfrage heute zur Predigt und das bringt mich zu Punkt 2, das Beispiel aus dem Alltag, was Jakobus uns hier bringt. Lasst uns nochmal die Verse 2 bis 4 bitte lesen.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 und nach verwerflichen grundsätzen richten jakobus erinnert die briefempfänger im ersten vers eben an diese fundamentale zeitliche zeitlose wahrheit gottes nämlich dass gott eben die person nicht ansieht und dass die gläubigen deswegen ihren glauben bitteschön auch nicht mit menschengefälligkeit äh, verbinden sollte das kannten sie und jetzt im nächsten vers in vers 2 leitete er mit dem Wort denn eine praktische Begründung des göttlichen Prinzips aus Vers 1 ein. Jakobus benutzt dazu eine, eine völlig banale Situation aus dem Gemeindealltag, mit der sich jeder recht leicht prüfen kann, wie er reagiert und was ihn wirklich beeindruckt. Also, ganz einfach, zwei Besucher kommen in den Gottesdienst, ein Reicher, hier im Text steht mit goldenen Ringen und in prächtiger Kleidung, man könnte das auch übersetzen mit ein Reicher mit Goldfingern. Und es geht hier also um jemanden, der richtig fett und überladen mit Gold behängt ist. Und hier steht eben auch, dieses, dass er dieses prächtige Kleid trägt. Man könnte das auch übersetzen, dieses prächtig könnte man auch übersetzen mit strahlendes Kleid. Ein schimmerndes, ein helles, leuchtendes, blinkendes, blitzerndes Kleid. Ja, in jedem Fall ist dieser Reiche, der in die Gemeinde kommt, sehr, sehr auffällig. Vermutlich wäre er auf dem Titelblatt jeder Illustrierten. Alle Köpfe drehen sich nach ihm um. Wenn er den Raum betritt, ist er der Hingucker auf dem Laufsteg der weltlichen Eitelkeiten. Er steht quasi im Blitzlichtgewitter auf dem Laufsteg der Biennale. Ja, habe ich neulich mal gesehen, als Biennale war. Wahnsinn, was da los ist. Warum kleidet er sich so? Nun, offensichtlich ist er es gewohnt, sein Reichtum und seinen Status zu zeigen. Kleider machen Leute. Sein Outfit zieht. Ja? Man will doch zeigen, wer man ist und was man hat. Oder? In der Gemeinde, in der Gemeinde Jesu Christi sind solche Leute üblicherweise eine Seltenheit, jedenfalls nach meiner Erfahrung. Paulus schreibt in 1. Korinther 1, Vers 26, da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme. Protzige Reiche sind in der lebendigen Gemeinde des Herrn der Herrlichkeit eher eine Ausnahme. Aber dann gibt es eben auch noch diesen Arm hier in dem Beispiel, der in unsauberer Kleidung ist. Dieser Mann ist nicht nur arm, sondern man könnte auch übersetzen, er ist bettelarm. Das heißt, er er ist auf Almosen angewiesen. Er kann ohne die, materielle, ohne die materielle Hilfe anderer kaum überleben. Und er hat auch überhaupt gar keine ansehnliche Position, sondern er ist ärmlich, armselig, bedrängt, hilflos und hat absolut nichts vorzuweisen. Und hier steht, er kommt in unsauberer Kleidung, in unsauberen Kleidern in den Gottesdienst. Und das könnte man auch mit dem Wort schäbig übersetzen und dieses, dieses Wort passt nach, meine, diese Übersetzung schäbig passt nach meiner Meinung nach besser in den Kontext, denn nur weil jemand arm ist, müssen seine Kleider nicht schmutzig sein, oder? Das hängt nicht zusammen. Dieser Arme, der trägt quasi deutlich abgetragene Kleidung. Er trägt Sachen, die wir nie in der Öffentlichkeit anziehen, geschweige denn damit sonntags in den Gottesdienst gehen würden. Ja, diese Klamotten hätten wir längst aussortiert, ja, wir hätten sie in die Altkleidertonne gehauen, oder wir würden, so wie ich es mache, ich habe die Woche in Wollin gestrichen, da habe ich mir natürlich alte Klamotten angezogen, die auch voll weiße Farbe werden durften. Also für Baueinsätze in Wolin kann man die Klamotten dann schon noch nehmen. Aber für diesen Armen, der da in die Gemeinde kommt, ist seine Alltagskleidung eben auch seine Sonntagskleidung. Was Jakobus hier in diesem Beispiel zeigen will, ist, dass dieser Mann arm ist und dass man an seiner schäbigen Kleidung das sofort deutlich sieht. Und krasser, wie er das hier in diesem Beispiel macht, kann man das eigentlich nicht, diesen Unterschied dieser beiden, zwischen diesen beiden Männern, beschreiben. Ja, ihr, ihr weltlicher Status ist äußerlich sofort sichtbar. Du siehst die beiden in den Gottesdienst kommen und kannst sie auf den ersten Blick in eine weltliche Kategorie einteilen. Ja? Reich, Arm, Schublade auf und rein mit ihnen. Man kann geteilter Meinung sein hier im Text, ob diese beiden Besucher Gläubige sind oder nicht. Das spielt aber hier in dem Beispiel von Jakobus überhaupt gar keine Rolle. Denn Jakobus setzt sein Hauptaugenmerk nicht auf diese beiden Gottesdienstbesucher, sondern darauf, wie die Gemeindemitglieder auf diese beiden Besucher reagieren, wie sie mit ihnen umgehen. Was beeindruckt die Gläubigen in dieser Situation und wie, wie reagieren sie auf diese beiden Männer? Wovon lassen sie sich beeindrucken? In Vers 3 steht, dass sie sich umsehen nach diesen Männern. Wir wissen nicht genau, das sagt der Text nicht, wer sich hier umsieht. Jakobus spricht hier in der Mehrzahl, wenn ihr euch umseht, und damit spricht er im Allgemeinen alle an, wenn ihr jemanden erblickt, und das ist eine erste wichtige Beobachtung. Beide Gottesdienstbesucher werden nicht übersehen. Vielleicht ist es der Gemeindeälteste, der den Besucher anspricht, vielleicht gab es auch so eine Art Begrüßungsdienst, ja, also bei uns in Hellersdorf ist es halt so, da ist immer Begrüßungsdienst da, die Leute kriegen ihr Wochenblatt, ja, und die gehen natürlich in erster Linie auch auf Leute zu, die als Besucher kommen. Ja, aber das spielt auch hier in diesem Beispiel von Jakobus auch wieder eine untergeordnete Rolle. Fakt ist, diese beiden Besucher werden nicht übersehen und dieser Fakt alleine überführt mich schon. Wie oft komme ich zum Gottesdienst oder ich stehe nach dem Gottesdienst da und halte nur Ausschau nach Leuten, die ich kenne. Nach Leuten, die mir bekannt sind. Ich freue mich ja auch deswegen auf den Sonntag, weil ich hier die Gemeinschaft haben kann mit meinen geliebten Geschwistern, die ich die Woche über vermisse. Und das ist ja auch wirklich gut so, gar keine Frage. Aber deswegen verliere ich persönlich den Besucher aus den Augen, der alleine dasteht, den niemand beachtet. Und der vermutlich auch niemanden kennt. Ich sehe ihn vielleicht aus dem Augenwinkel, aber ich bleibe dann doch lieber in meinen Gesprächen, auf die ich mich so gefreut habe und ich verlasse mich dann auf den Begrüßungsdienst. Dafür ist er ja da, deswegen heißt er ja Begrüßungsdienst. Oder ich verlasse mich auf den Pastoren oder auf die Diakone, auf die Ältesten. Aber die können das eben auch nicht alles leisten. Jeder von uns, muss in der Gemeinde die Augen offen halten und bereit sein, auch auf ihn unbekannte, auf ihm unbekannte Besucher zuzugehen. Und das ist eine erste, kleine und wie ich finde, sehr wichtige Lehre aus dem heutigen Text. Besucher werden nicht übersehen. Aber wie werden denn jetzt diese beiden Besucher hier in der Gemeinde aufgenommen? Was ist denn hier nur die Reaktion auf diese Besucher? Nun, zu dem Reichen mit der prächtigen Kleidung sagt man, Vers 3, setze du dich hierher auf diesen guten Platz. Ja, Elberfelder übersetzt, setze du dich bequem hierher und Luther übersetzt den Sinn wohl am besten, am treffendsten hier in der Bibel. Er schreibt, setze du dich hierher aufs Beste. Der Reiche bekommt den Ehrenplatz zugewiesen. Und Julia und ich waren im Februar, kurz vor dem Corona-Wahnsinn, noch in Jerusalem und da waren wir einen ganzen Vormittag beim Schabbat-Gottesdienst in der großen Synagoge. Und wenn ich mir das, und wir müssen uns erinnern, Jakobus spricht ja diese Versammlung hier in Vers 1 als Synagoge an, das ist also eine jüdische Gemeinde, in dieser Tradition sind sie. Ja? Und wenn ich mich erinnere an diesen Synagogenbesuch, dann weiß ich sehr, sehr genau, wo der beste Platz in der Synagoge ist. Er ist vorne, in der Mitte. Dort, wo die Tora gelesen wird, wo der Kantor singt und wo der Rabbi lehrt, dort, wo ein jeder sieht, es kann für eine Gemeinde, die ja zumeist eben nicht aus vielen Mächtigen und Angesehenen und Vornehmen besteht, durchaus sehr hilfreich sein, einen einflussreichen Mann in seinen Reihen oder in ihren Reihen zu haben, bei sich zu haben. Ja, und stellen wir uns einfach mal vor, ähm, der Oberbürgermeister von Berlin, ich glaube, Michael Müller heißt er, ja? Glaube ich. also bei uns in Wolin weiß ich, wie der Bürgermeister heißt, in Berlin bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich auf dem Laufenden bin, Aber ich glaube, Michael Müller ist das. Er besucht aus irgendwelchen Gründen hier am Sonntagmorgen unsere Gemeinde hier in Lichtenberg zwischen den Plattenbauten. Ja? Und ich bin davon überzeugt, das würde für Aufsehen sorgen. Ja? Das würde der Gemeinde in Schub gehen, es wären Journalisten da, man würde davon berichten. Ja, vielleicht müsste er auch auf der ersten Reihe sitzen, auf dem ersten Platz. Ja. Die Rollos äh, am Fenster wären weg, dass alle ihn sehen. Ja. Und die Techniker verbinden die Kamera gleich noch mit dem Livestream, damit alle zugucken können. Der Oberbürgermeister ist bei uns in Lichtenberg. Also gut, ich hoffe, also ich denke, das ist bei euch nicht so. Bei uns in Hellersdorf wäre es auch nicht so. Aber genau das passiert hier mit dem Reichen bei Jakobus. Hier wird eine beeindruckende Persönlichkeit ins rechte Licht gesetzt. Man schmückt sich gerne mit ihm und man sonnt sich, man sonnt sich in seinem Licht. Und man fühlt sich persönlich auch aufgewertet durch diese Aufmerksamkeit. Und wie reagiert diese Gemeinde in diesem Beispiel auf den Arm in schiebischer Kleidung? Bleibe du dort stehen! Mit anderen Worten, ab in die Ecke! Bleib dort und komm ja nicht nach vorne. Oder man sagt ihm, setze dich hier an meinen Fußschemel. Und Fußschemel meint hier an dieser Stelle keinen Ersatzhocker, weil die Stühle alle besetzt sind. Fußschemel meint tatsächlich so ein, so ein kleines Bänkchen, wie man sich das zum Beispiel vor einem Sessel stellt oder vor einem Thron stellt oder so, da setzt man sich schön bequem hin und damit es noch bequemer wird und die Knie nicht drücken unten, ja, dann macht man die Beinchen noch. Wunderbar, habe ich zu Hause auch. Ja. Man sitzt dann entspannter und diese Aufforderung ist wirklich unverschämt. Der Arme steht hier im Text, der soll sich nicht auf den Fußschemel setzen, sondern er soll sich an den Fußschemel setzen. Großer Unterschied, auf den Schemel oder an den Schemel. Also er sitzt auf dem Boden. Und Elberfelder übersetzt das ganz deutlich, hier steht sogar, setze dich hier unter meinen Fußschemel. Unter meinen Fußschemel. Ja, quasi wie ein Hund, der Platz macht. Mit anderen Worten, setze dich auf den Fußboden, neben meinem Schädel. Äh, neben, neben meinen Schemel, neben meinen Schemel, auf dem meine Füße stehen. Und wenn ich mir vorstelle, dass das geschrieben worden ist in einem Zeitalter, als die normale Fußbekleidung eine Sandale war, dann hast du, sitzt du also neben einem Fußschemel, auf dem jemand seine Füße hat, die richtig schön ihre Ausdünstung entfalten können. Das ist ein unangenehmer Platz. Ich würde sogar sagen, wenn man weiß, wie staubig das ist in Israel, das ist ein ekelhafter Platz. Das gehört sich nicht, da jemanden hinzusetzen. Aber diese beiden Reaktionen, die Jakobus hier beschreibt, zeigen deutlich, was die Gläubigen beeindruckt. Sie sehen die Person an und sie handeln nach Menschengefälligkeit. Und wenn man so handelt, dann muss man sich auch diese unangenehme Frage von Jakobus gefallen lassen. Wenn ihr so handelt, würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Das ist hier eine rhetorische Frage von Jakobus und er erwartet die Zustimmung, die, die Zustimmung. Ja, das ist so und ich denke, jeder, der halbwegs gerade denkt, wird sagen, ja, wenn wir so handeln, machen wir Unterschiede. Jakobus schreibt hier, unter euch Unterschiede machen, unter euch Brüdern. Also stellt er wirklich, er stellt diese Frage wirklich mitten in das Gemeindeleben hinein. Die Briefempfänger müssen antworten, ja. Wenn wir das tun, wenn wir das machen, dann machen wir einen Unterschied und richten in der Gemeinde nach verwerflichen Grundsätzen und machen es genau so, wie es in der Welt üblich ist. Wenn wir das tun, sind wir kein Stück besser als die Ungläubigen. Dann würden wir uns wirklich sozialer Diskriminierung schuldig machen und wären lausige Christen. Es ist interessant, dass das griechische Wort für Unterschiede hier das gleiche Wort ist, wie es Jakobus in 1, Vers 6 benutzt, wo er über diese, diese, diese zweifelnde, auseinandergerissene und zweigeteilte Doppelseele des Zweiflers redet. Ja? Und diese die Menge Übersetzung, ich finde Menge manchmal sehr, sehr hilfreich, bringt diesen Aspekt der Zerrissenheit hier der Gläubigen gut auf den Punkt. Er übersetzt diesen Vers, wenn ihr so reagiert, seid ihr dann nicht in Zwiespalt mit euch selbst geraten, und zu Richtern mit bösen Erwägungen oder Hintergedanken geworden. Jakobus hatte in 1, Vers 9 bis 10 schon klargestellt, ja, der Bruder, aber der niedrig gestellt ist, weil er eben armselig und in schäbiger Kleidung ist, er soll sich seiner Erhöhung rühmen und nämlich seiner Erhöhung in Jesus Christus, dem Herrn der Herrlichkeit. Und der Reiche dagegen, der mit seinen protzigen Goldfingern und der prächtigen Kleidung in die Versammlung kommt, soll sich seiner Niedrigkeit rühmen. Das hatte der Jakobus alles schon klargestellt. Und wenn dieser Reiche überhaupt etwas gilt vor Gott, dann eben nur, weil er in Jesus Christus ist. Der einzige Status, der vor Gott zählt, ist der Status, in Jesus Christus zu sein, denn er sieht ja eben die Person nicht an. Wenn man aber als Christ so handelt, wie hier in diesem Beispiel von Jakobus und sich von Äußerlichkeiten beeindrucken lässt, die dazu führen dass man Unterschiede macht, dann wird man eben zum Richter mit bösen Erwägungen und Hintergedanken. Kann es, sein, kann es sein, dass wir als Christen so betriebsblind werden, dass wir gar nicht merken, dass wir Unterschiede machen? Vielleicht bewundern wir auch nur diese christlichen Leistungsträger bei uns in der Gemeinde, ja, die, diese Leistungsträger, die immer nur ununterbrochen am Rotieren sind und haben überhaupt gar keinen wertschätzenden Blick mehr für die treue alte Schwester, die Tag für Tag für uns und unsere Nöte betet. Und was ich mich frage ist, vielleicht tut diese alte Schwester dann mehr für die Gemeinde, für die Fruchtbarkeit der Gemeinde und für das Reich Gottes, als wir mit unserem manchmal belastenden christlichen Aktionismus. Die Frage ist wieder, was beeindruckt uns? Wir müssen uns wirklich beobachten, mit, welchen, mit welcher inneren Haltung wir unserem Nächsten begegnen. Ein Christ, der Unterschiede macht und so zum Richter wird, geht völlig am Maßstab Gottes vorbei. Und den stellt uns Jakobus im nächsten Vers vor Augen. Und das bringt mich eben zum dritten Punkt der Predigt heute. Drittens, das tut Gott, Vers 5. Ich möchte noch mal Vers 5 lesen. Vers 5. Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reichem glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Wie falsch man mit seinem Verhalten liegt, merkt man am leichtesten, wenn man auf Gott schaut. Und darüber nachdenkt, was Gott tut. Und um den Lesern das aufzuzeigen, stellt Jakobus hier wieder eine rhetorische Frage. Hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt? Sie müssen antworten, ja, hat er. Als gebürtige Juden haben die Briefempfänger diese Wahrheit quasi mit der Muttermilch eingesogen. Denn das ist Kernlehre Mose, die die jüdische Identität ausmacht. Hört mal auf 5. Mose 7. Ich lese das einfach mal vor. Hört einfach mal hin. 5. Mose 7, Vers 6 bis 12. Da schreibt Mose. Denn ein heiliges Volk bist du, also Israel, für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb. Weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hat, darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf tausend Generationen. Und er vergilt aber auch jedem, der ihn hasst, ins Angesicht und bringt ihn um. Er zögert nicht, dem zu vergelten, der ihn hasst, sondern vergilt ihm ins Angesicht. So bewahre nun das Gebot und die Satzungen und Rechtsbestimmungen, die ich dir heute gebiete, damit du sie tust. Und es wird geschehen, wenn ihr auf diese Rechtsbestimmungen hört, sie bewahrt und tut, so wird der Herr, dein Gott, auch dir den Bund und die Gnade bewahren, die er deinen Vätern geschworen hat. Hörer und Täter des Wortes. Genau das hat Jakobus im Hinterkopf, als er diese, Vers schreibt, diese Verse schreibt. Das ist Kernlehre Mose. Jakobus bringt hier wieder eine elementare Wahrheit des Alten Testamentes. Gott bewahrt seinen Bund, den er den Vätern geschworen hat und deshalb hat er aus Liebe Israel erwählt, obwohl es das geringste unter allen Völkern ist. Wir können in der ganzen Schrift erkennen, dass Gott sehr bewusst Israel erwählt hat und dass sein besonderer Schutz und seine besondere Fürsorge gerade den Armen und Elenden gilt. Gerade die Armen haben einen besonderen Stellenwert bei Gott. Und es ist kein Zufall, dass Jesus am Schabbat in der Synagoge von Nazareth ausgerechnet den Propheten Jesaja zitiert, als er sich vorstellt. Wir lesen in New Lukas 4, Ab Vers 17. Lukas 4, Ab Vers 17. Und es wurde ihm, also Jesus, die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. Und als er die Buchrolle aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind, Gefangenen Befreiung zu verkündigen und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. Und dann rollt Jesus die Buchrolle zusammen und sagt den Juden, Vers 21, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Uhren. Jesus kam, um den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Das Evangelium richtet sich an die Armen. Nur an die Armen? Heißt das, dass nur die Armen auserwählt sind? Nein, natürlich nicht. Ich hoffe, das ist uns allen klar. Ja, auch reiche können errettet werden. Aber die Beobachtung ist halt, dass eher ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Auch die Reichen müssen zu geistlich arm werden, sie müssen geistliche Bettler sein, um in das Reich Gottes zu gelangen. Es ist genial. Mit nur einer Frage führt Jakobus hier die Kernlehre des Gesetzes Mose zusammen mit den Kernlehren der Bergpredigt und stellt den Lesern hier von dem Brief wieder Jesus Christus vor Augen. Mit welcher Aussage beginnt die Bergpredigt? Matthäus 5, Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Himmelreich. Für die Maßstäbe der Welt sind die alt- und neutestamentlichen Gläubiger arme. Sie sind arme Irre. Was sie glauben, was sie tun, was sie motiviert, ist für die Welt völlige Torheit. Aber bei Gott sind diese irrationalen Armen erwählt. Wozu erwählt? Sie sind dazu erwählt, das Ziel seiner Liebe zu sein. Das schreibt Jakobus, schaut noch mal in Vers 5. Gott hat die Armen dieser Welt erwählt, damit sie erstens reich im Glauben würden und zweitens, damit sie Erben des Reiches würden, das er denen verheißen hat, die ihn lieben. Jakobus redet hier nicht von irdischen Veränderungen, dass wir Revolutionen machen, die Reichen stürzen und für soziale Gerechtigkeit kämpfen ja, er ruft nicht die jüdischen Briefempfänger dazu auf, sich am Befreiungskampf der Zeloten zu, be äh, zu beteiligen, ja, gegen die römische Fremdherrschaft. Das alles tut er nicht. Niemand von den Briefempfängern hat auf Massada gekämpft. Wenn Jakobus sagt, dass wir auserwählt sind, reich im Glauben zu sein, dann redet er von unserer Errettung. Nicht Geld macht uns reich, sondern die Segnungen, die in unserer Errettung liegen. Ja, der Reichtum des Glaubens ist für Jakobus wichtiger als allerirdischer Besitz. Es ist für Jakobus wichtiger, Erbe des Reich Gottes zu sein, als irgendetwas auf dieser vergänglichen Erde zu erben. Okay, jetzt könnt ihr sagen, das ist schon ein bisschen billiger Trost, ja, den er uns doch von da vorne zuquasselt. Ja, ich hätte auch nichts dagegen, wenn ich ein bisschen mehr Geld auf dem Konto hätte. Mein Freund... Wenn du so denkst, dann sage ich dir, studiere endlich gründlich deine Bibel, denn das Reich Gottes ist eine Realität. Das Reich Gottes ist die Realität der Zukunft für den Gläubigen. Alle Verheißungen der Bibel sind an das Reich Gottes gebunden. Jakobus schreibt ja, dass sie Erben des Reiches würden, dass er denen verheißen hat, die ihn, Gott, lieben. Kapitel 1, Vers 12 hatte Jakobus schon geschrieben, dort steht eine von diesen absolut fantastischen Verheißungen für dich als Erben des Reiches. 1, Vers 12, glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet. Zum Beispiel die Anfechtung, arm und schäbig gekleidet zu sein und sogar in der Versammlung Gottes auf dem Boden neben den stinkenden Füßen unter dem Schemel platziert zu werden. Warum? Denn nachdem er sich bewährt hat in der Anfechtung, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Stellt sich die Frage, liebst du Gott? Bist du reich im Glauben und Erbe des Reiches? Wenn du ja sagst, dann fragt dich Jakobus, warum bitte machst du dann Unterschiede? Siehst du die Person an und richtest nach Menschengefälligkeit? In dieser verrückten Welt mit ihren verdrehten Normen und Kategorien, die so oft nicht von der Bergpredigt geleitet werden, sollte wenigstens hier in der Gemeinde Gottes ein Ort sein, wo jeder angenommen wird. Jeder soll willkommen sein. Deswegen stehen unsere Eingangstüren offen und sie sind aus Glas, dass man reingucken kann. Die Gemeinde ist ein, ein öffentliches Haus. Hier in der Gemeinde Gottes sollte jede Zurücksetzung aufhören. Der protzige Reiche soll genauso willkommen sein wie der, wie der schäbige Arme. Und niemand soll bevorzugt werden. Und das gilt nicht nur für Besucher von außen, sondern auch für die eigenen Gemeindemitglieder. Deswegen stellt sich mir, mir persönlich, zuallererst auch die Frage, wo benachteilige ich als Christ selbst die schwächeren und armen Gemeindeglieder? Obwohl ich Ehrlich gesagt eher mit den reichen Gemeindemitgliedern, dass ich über die die Nase rümpfe. Wir müssen auf der Hut sein und immer wieder unsere Motive und unsere innere Einstellung prüfen, damit wir eben nicht zu Richtern werden. Und eine gute Frage, um sich zu prüfen, ist eben, was beeindruckt mich wirklich? Manchmal brauchen wir Korrektur. Und das bringt mich zum vierten Punkt, das tun wir, eine göttliche Zurechtweisung. Was mich an diesem Text hier bei Jakobus mit am meisten beeindruckt, ist diese, diese liebevolle und sorger, dieses, dieses liebevolle und seelsorgerliche Vorgehen von Jakobus hier mit seinen geliebten Brüdern. Ja, ich sehe wirklich, wie er ein Herz hat für sie. Er nimmt nicht einfach irgendwelche biblischen Wahrheiten, klopft sie ihn an den Schädel ja, und sagt, du sündigst und jetzt tu das endlich. Er macht das ganz anders. Erst erinnert er diese, diese Gläubigen an Dinge, die sie ganz genau kennen, die sie schon längst wissen, ja, die ihnen eigentlich mit der Muttermilch im Blut liegen. Dann gibt er ihnen ein Anwendungsbeispiel aus dem Alltag, ja, aus dem Gemeindealltag, was sie kennen zu ihrem speziellen Problem, was er sieht. Danach stellt er ihnen vor, wie barmherzig und liebend Gott ist und am Ende wo sie, die Briefempfänger, eigentlich schon durch dieses gemeinsame Nachdenken völlig überführt sind von ihrer Sünde, sagt er ihnen klar ihr Vergehen. Vers 6, ihr aber habt den Armen verachtet, gefolgt von einem dicken Ausrufungszeichen. Gott und ihr aber, das ist ein, das ist ein scharfer Gegensatz zwischen Vers 5 und Vers 6. Mit diesem ihr aber zeigt Jakobus in diesem Vers deutlich den Gegensatz zwischen Gottes Handeln und ihrem Handeln auf. Sie haben sich den Maßstäben der Welt unterworfen, sie haben ihre Position als Nachfolger Jesu verlassen und so gegenüber dem Reichen und dem Armen eine falsche Stellung eingenommen. Denn wie handeln wir denn als Menschen üblicherweise? Wie handeln wir allgemein? Wir Menschen greifen immer nach ganz oben. Ja, bei uns in Wolin, der Bauer, der will immer das beste Saatgut haben. Der Gärtner will für seinen Garten die stärkste Pflanze haben. Wenn ich als Kind im Sportunterricht, damals als ich noch Sport gemacht habe, wenn ich mir die Leute für meine Mannschaft zusammensuchen musste oder durfte, dann habe ich mir immer die stärksten Spieler zusammengesucht. Und heute in Wolin ist es auch so, wenn wir Baueinsätze haben, ich will am liebsten immer mit den besten Arbeitern zusammenarbeiten, mit den geschicktesten Händen, wo ich noch was lernen kann. Wo es nur geht, suchen wir für unsere Zwecke die besten und herausragendsten aus. Das ist die Normalität. Aber so ist es nicht bei Gott. Gott ist nicht auf die Qualitäten und das Leistungsvermögen von uns Menschen angewiesen um seine Pläne zu verwirklichen. Er erwählte für seinen Bund ein geringes Sklavenvolk. Er erwählte einen kleinen Hirtenjungen, an den niemand dachte und machte ihn zum bedeutendsten König Israels. Er erwählte ein einfaches Mädchen vom Land, um Mutter des Erlösers zu werden. Niemand, der von Gott erwählt ist, soll denken, er wurde wegen irgendwelcher Vorzüge oder Begabungen erwählt, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt und das Schwache der Welt hat Gott erwählt und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt und das, was nichts ist, hat Gott erwählt. Warum? Damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein sterblicher Mensch Rühmen kann. 1. Korinther 1, Vers 26. Deswegen, wer den Armen verachtet, der verachtet Gott. Das Wort, das Schlachter und Elberfelder hiermit verachtet übersetzen, bedeutet im Griechischen verunehren. Und deswegen übersetzt Luther diesen Vers auch wieder sehr, sehr gut. Er übersetzt: Ihr aber habt den Armen Unehre getan. Mit anderen Worten, ihr sagt, ihr habt mich lieb, aber mit eurer Lieblosigkeit eurem Nächsten gegenüber, raubt ihr dem Armen sein letztes bisschen Ehre. Nicht nur, dass er bettelarm, hilfsbedürftig und in schäbiger Kleidung ist, nein, ihr behandelt ihn auch noch wie einen Hund, den ihr auf dem Fußboden neben euren Füßen Platz machen lasst. Mit diesem Verhalten rauben, raubt ihr in ihm, diesem Armen, in aller Öffentlichkeit noch das letzte bisschen Ehre, das er hat. Ganz nüchtern stellt Jakobus jetzt diesen ersten jüdischen Gläubigen nochmal drei rhetorische Fragen, um ihnen ihre gegenwärtige Situation vor Augen zu führen. Drei Fragen. Erste Frage, Vers 6. Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken? Unterdrücken kann man auch übersetzen mit Ausbeuten, Bedrängen, Tyrannisieren, Gewalttätig Behandeln. Ja, und Sie müssen, diese Briefempfänger müssen Jakobus antworten, oh ja, das tun sie. Ich finde es bemerkenswert, dass dieses griechische Wort, das hier steht, dieses griechische Wort für unterdrücken, hier im Text, dass das im ganzen Neuen Testament nur zweimal vorkommt. Hier an unserer Stelle heute und in Apostelgeschichte 10, Vers 38, wo steht, dass Jesus Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Überwältigt waren. Der Teufel überwältigt, unterdrückt die Menschen und die Reichen unterdrücken diese jüdischen Gläubigen genauso, wie es der Teufel mit seinen Untertanen tut. Diese jüdischen Gläubigen, die Leben in der Zerstreuung, werden verfolgt, stehen unter Druck und erleben viel Schmerz und Leid. Und jetzt gehen sie mit dem Arm genauso um, wie die Reichen mit ihnen. Ziemlich verrückt, oder? Ich finde es verrückt. Das sollte nicht so sein. Die zweite rhetorische Frage, ziehen nicht sie, die Reichen, euch vor Gericht? Das Wort für ziehen hier bedeutet, mit Kraftanstrengung jemanden zu ziehen, zu zerren, zu schleppen, zur Not auch mit Gewaltanwendung. Ein starkes Wort. Und, und, wir müssen, und wieder müssen sie antworten, oh ja, genau das tun die Reichen. Ihr habt die Schriftlesung in der Apostelgeschichte, ihr müsst das wissen. Ja, die ganze Apostelgeschichte ist voll davon, dass die ersten Christen vor Gericht geschleppt wurden. Es ist eine Tatsache, dass gerade die Reichen und Mächtigen dieser Erde in der Mehrheit gegen das junge Christentum vorgingen. Die reichen, die reichen Sadducea in Apostelgeschichte 4, die Elite von Antiochien und Pisidien in Apostelgeschichte 13, die reichen Besitzer der Markt in Philippi, Apostelgeschichte 16, Reich, die reichen Silberschmiede und Kunsthandwerker von Ephesus in Apostelgeschichte 19. Überall, wo das Evangelium hinkam, verbreitete es sich schnell bei den Armen. Aber die Oberschicht ging mehrheitlich dagegen vor. Und dieses Verhalten der Reichen führt logischerweise zur nächsten Frage. Dritte Frage von Jakobus, Vers 7. Lässt dann sie nicht den guten Namen, die Reichen, der über euch ausgerufen worden ist? Als wir getauft wurden, welcher Name wurde da über uns ausgerufen? Geschichte 2 Vers 38. Da sprach Petrus zu ihnen. Da sprach Petrus zu ihnen. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Der Name Jesu wurde über uns ausgerufen. Menge übersetzt Vers 7 in Bezug auf diesen über ihnen ausgerufenen Namen so ganz wunderbar auch wieder. Er übersetzt sind nicht gerade sie die reichen es, die den guten und edlen Namen lästern der bei der Taufe über euch ausgerufen bzw. Ausgesprochen, ausgesprochen worden ist? Und wieder müssen die Briefempfänger zustimmen. Ja, stimmt. Mit diesem Verhalten lästern diese Reichen den Namen Jesu. Sie lästern gerade diesen Namen, der als rettendes Wort über uns ausgerufen ist. Dieser Name, der uns frei macht von der Unterdrückung Satans. Wobei, wenn uns Christen, wenn uns Christen die die ungläubigen Reichen unterdrücken und dadurch den Namen Jesu lästern, muss uns das doch nicht wirklich überraschen, oder? Das ist doch eigentlich das Normale, das liegt doch in ihrer Natur. Diese Leute tun einfach das, was in ihrer Natur als Kinder der Welt liegt. Aber ich frage mich halt, ob Jakobus hier nicht auch die gläubigen Reichen in der Gemeinde im Blick hat, denn ich musste bei dieser Stelle auch an 1. Korinther 6 denken. In 1. Korinther 6 war äh, da prangert Paulus das Verhalten der Korinther Christen untereinander scharf an. Denn dort haben die Gläubigen untereinander Rechtsstreitigkeiten. Gläubige, die sich gegenseitig vor Gericht schleppen. Sie zerren sich dort gegenseitig vor weltliche Gerichtung, Gerichte, sodass die Gemeinde in Verruf kommt. Wegen dieses Verhalten der Christen untereinander wurde in Korinth der Name Jesu gelästert und zwar von denen, die außerhalb der Gemeinde sind. Paulus korrigiert das scharf. Aber bleiben wir mal bei den Juden, an die Jakobus hier schreibt. Jakobus schreibt ja, das müssen wir immer wieder bedenken, an verfolgte Juden in der Zerstreuung, über denen der Name Jesu aufgerufen wurde, ausgerufen wurde. Wie gingen denn diese Juden, diese judestämmigen Christen, so untereinander miteinander um? Für das, was unter Juden so normal ist, oder war gibt uns Je äh, Nehemiah, Entschuldigung, äh, Nehemiah gibt uns da einen aufschlussreichen Text, den ich mit euch zum Schluss nochmal ansehen will. Ähm, ich bitte euch ein bisschen Konzentration noch, weil dieser Text ist wirklich genial. Lasst uns bitte mal Nehemiah 5 aufschlagen und achtet bitte mal genau darauf, wie die jüdische Gemeinde die zu diesem Zeitpunkt, als das geschrieben wird, ja erst seit kurzem wieder aus der Gefangenschaft zurück im gelobten Land ist, wie sie sich hier untereinander fertig machen und auch wie Nehemia auf diese Situation unter den gläubigen Juden oder unter den Juden eben reagiert. Hört Nehemia 5, Vers 1. Es erhob sich aber ein großes Geschrei des Volkes und ihrer Frauen gegen ihre Brüder, die Juden. Und etliche sprachen, wir, unsere Söhne und unsere Töchter sind viele und wir müssen uns Getreide beschaffen, damit wir Essen haben und leben können. Vers 3, andere sprachen, wir müssen unsere Äcker, unsere Weinberge und unsere Häuser verfenden, damit wir Getreide bekommen in der Hungersnot. Etliche aber sprachen, wir haben uns Geld leihen müssen auf unsere Äcker und unsere Weinberge, damit wir dem König die Steuern zahlen können. Nun sind ja unsere Brüder vom gleichen Fleisch und Blut wie wir und unsere Kinder sind wie ihre Kinder. Und siehe, wir müssen unsere Söhne und unsere Töchter in die Leibeigenschaft bringen. Und von unseren Töchtern sind schon etliche zu leibeigenen Mägden geworden. Und es steht nicht in unserer Macht, es zu verhindern, da ja unsere Äcker und Weinberge bereits anderen gehören. Mit anderen Worten, Juden beuten Juden bis aufs Blut aus. Vers 6, als ich nähe mir, aber ihr Geschrei und diese Worte hörte, wurde ich sehr zornig. Dann überlegte ich bei mir selbst und wies die Vornehmsten und Vorsteher, also die Reichen, zurecht und sprach zu ihnen, wollt ihr Wucher treiben an euren Brüdern? Und ich brachte eine große Versammlung gegen sie zusammen und sprach zu ihnen, wir haben unsere Brüder, die Juden, die an die Heiden verkauft waren, Soweit es uns möglich war, losgekauft. Ihr aber wollt sogar eure eigenen Brüder verkaufen? Sollen sie sich etwa an uns verkaufen? Da schwiegen sie und fanden keine Antwort. Und ich sprach, was ihr da tut, ist nicht gut. Solltet ihr nicht in der Furcht unseres Gottes wandeln, wegen der Lästerung der Heiden, unserer Feinde? Ich und meine Brüder und meine Diener haben ihnen auch Geld und Korn geliehen. Wir wollen ihnen doch diese Schuld erlassen. Gebt ihnen heute noch ihre Äcker, ihre Weinberge, ihre Ölbäume und ihre Häuser zurück, dazu den Hundertsten vom Geld, vom Korn, vom Most und vom Öl, den ihr ihnen auferlegt habt. Das sprachen sie. Wir wollen es zurückgeben und nichts von ihnen fordern, sondern es so machen, wie du gesagt hast. Und ich rief die Priester herbei und nahm einen Eid von ihnen, dass sie es so machen wollten. Auch schüttelte ich den Bausch meines Gewandes aus und sprach, so schüttle Gott jedermann von seinem Haus und von seinem Besitztum ab, der dies versprochen hat und nicht ausführt. Ja, so werde er ausgeschüttelt und leer. Und, das ganze und die ganze Versammlung sprach Amen. Und sie lobten den Herrn und das Volk handelte nach diesem Wort. Nach diesem Wort. Ihr aber, wollt sogar eure Brüder verkaufen. Seht ihr in diesem Text von Nehemia die Parallele zu dem, ihr aber habt den Arm verachtet von Jakobus? Jakobus kannte diese Verhältnisse aus der Vergangenheit seines Volkes und er sah auch die Verhältnisse in der Gegenwart, in der Gemeinde seiner geliebten Brüder. Um es nochmal zusammenzufassen, die Mehrheit der Verfolgung, die Jakobus hier mit seinen drei Fragen anspricht, kam von den Reichen und Mächtigen. Wie absurd ist es im Angesicht von dieser Wahrheit, ja, ihr verachtendes Verhalten zum Armen und dieses, dieses, dieses Hoffieren vom Reichen, das passt nicht. Jakobus hetzt hier nicht gegen die Reichen, sondern er beschreibt im heutigen Text einfach nur die Realität der Lebensumstände dieser ersten jüdischen Gläubigen. Und was bemerkenswert ist an dem Text er hält diese Realität, zumindest in der Gemeinde Jesu Christi, für korrigierbar. Doch dazu müssen die Briefempfänger und auch wir, wie in den Zeiten Nehemias uns zurechtweisen lassen von diesem Text. Wir müssen umdenken, uns neu auf Gott ausrichten und dort, wo wir Sünde erkennen, Buße tun, Wiedergutmachung leisten und um Vergebung bitten bei Gott und den Menschen, dann ist es sonnenklar, wenn wir die Person ansehen, begehen wir eine Sünde. Das schreibt Jakobus dann in Vers 9. Und weil das eben eine Sünde ist, deswegen haben wir uns heute in dieser Predigt erstens das göttliche Prinzip angesehen, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Ja. Zweitens haben wir uns dieses Beispiel aus dem Alltag angesehen und wir haben drittens darüber nachgedacht, was Gott tut und haben diese große Kluft gesehen zwischen dem Handeln Gottes und unserem eigenen tun im Alltag. Auch wir brauchen göttliche Zurechtweisung, ich zumindest ganz sicher. Und ich, ihr feiert gleich Abendmahl und gerade das Abendmahl ist ein guter Moment, um sich selbst zu prüfen. Das lehrt ja 1. Korinther 11, selbst, äh, 11 ganz deutlich, diese Selbstprüfung. Ja, deswegen an euch jetzt vor dem Abendmahl auch noch mal ganz bewusst die Frage an euch, was beeindruckt euch, was beeindruckt dich? Gott segne dich im Lichte dieses Textes von Jakobus beim Nachdenken über diese wichtige Frage. Amen. Ich weiß nicht, wie es üblich ist. Darf ich noch beten? Okay, dann lasst uns kurz uns erheben zum Gebet. Himmlischer Vater, du hast das Arme erwählt und Herr, das ist eine ernüchternde Botschaft, dass wir dir nichts bringen können, was uns gut genug, gut genug macht, um erwählt zu werden. Ja. Dass wir nicht Werke bringen können, nicht unser Geld bringen können, nicht unsere Spenden, gar nichts können wir tun, außer unsere Knie zu beugen. Ja. Und ich danke dir, dass du uns diesen Text gegeben hast, der so, so klar und deutlich in den Gemeindealltag hineinspricht, in das Leben hineinspricht. Und Herr, wir neigen alle dazu, die Person anzunehmen anzusehen und, und, und Menschen in Kategorien und Rollen einzuteilen und sie in Schubladen zu stecken. Ja, Herr, aber das soll nicht so sein. Und du, Herr Jesus, hast es nicht gemacht. Und du bist unser großes Vorbild. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst mit diesem Text, dass wir uns an uns selber arbeiten, dass du mit deinem Heiligen Geist an uns arbeitest, in unserem Leben arbeitest und uns auch jetzt in der kommenden Woche an diese, diese Verse von Jakobus immer wieder erinnerst, dass du sie tief in unser Herz gräbst Herr, und dass du uns überführst wenn wir die Person ansehen, ist, wenn wir unser Nächsten nicht so lieben, wie wir ihn lieben sollten. Ja. Und dass wir dadurch auch dann zeigen, dass wir dich eigentlich gar nicht so lieben, wie wir sollten. Ja, wir brauchen deine Gnade und ich danke dir, dass du ein barmherziger Gott bist, der gern Sünde vergibt, der gern äh, Gnade walten lässt und fließen lässt auf die Menschen, die sich selbst als arme Bettler sehen. Ja. Danke für diesen Text, danke für diesen Sonntag und danke für das Gedächtnis mal das Abendmahl, was hier gleich gefeiert wird. Amen.